Das ist der Vater mit seiner Schulklasse damals. Das ist mein Vater. Und das ist hier an der Schultreppe. Und das ist mein Vater im Krieg. So war Film Rosenfeld. Das kann ich da nicht bei mir aufhängen. Das darf nicht zu sehen sein. Das kann ich so nicht drauf machen wegen diesem Hakenkreuz. Aber wenn er nicht bei der deutschen Wehrmacht gewesen wäre, hätte er nicht die ganzen Leute retten können, die er gerettet mhm. hat. Das ist schon ein Riesenschritt, es wird halt im Ort wird das halt sehr stark diskutiert. Immer noch. Immer noch, genau. Es ist ja schon zweimal der Versuch gestartet worden. Und da habe ich halt ganz mitbekommen, dass man da Vorbehalte hat. Viele sagen den Rosenfeld, mhm. die wollen eher damit nichts mhm. zu tun haben, weil es vielleicht auch so ein bisschen an die eigene Mitverantwortung ja. in der Familie oder also ja, ja, genau. äh, Zeiten, mhm. da äh, selber Schuld oder Fehlbarkeit aufgeworfen wird. Und mhm. das hat eigentlich auch gerade gesagt, mhm. wir wollen sowas gar nicht, mhm. lass uns vergessen. Hinten ähm, habe ich hier noch so ein paar Sachen, die, die Papa, glaube ich, über seinen Vater auch hatte. Hier ist zum Beispiel das Warschauer Tagebuch. Das Buch hat er ja eigentlich immer bei sich getragen, in der Hemdtasche und in der Hosentasche. Und wenn er damit entdeckt wäre, also das, das hätte sicher sein Tod bedeutet, da er sich äußert. Teilweise wirklich sehr kritisch auch über mhm. Hitler, über die Nazis. Nachher hat er das noch nach Hause nach Thalau geschickt, glaube in einem Wäschepaket. Finde ich absolutes Wunder, dass überhaupt so viele Sachen erhalten sind. Aus dem Tagebucheintrag vom 23. Juli 1942 aus Warschau. Gegenwärtig läuft eine Vernichtungsaktion der Juden, die zwar seit der Besetzung der Ostgebiete Ziel der deutschen zivilen Verwaltung unter Zuhilfenahme der Polizei und der Gestapo war, aber jetzt scheinbar großzügig und radikal gelöst werden soll. Von Litzmannstadt, von Kutnow wird erzählt, dass man die Juden, Männer und Frauen, Kinder in fahrbaren Gaswagen vergiftet, den Toten die Kleider auszieht, sie in Massengräber wirft und die Kleider zur weiteren Verwendung den Textilfabriken zuführt. Entsetzliche Szenen sollen sich dabei abspielen. Aber man mag das alles nicht glauben, weil ich nicht glauben will, dass Hitler so etwas will, dass es deutsche Menschen gibt, die solche Befehle geben. Es kann nur eine Erklärung, sie sind krank. Anormal oder wahnsinnig. Das ist hm. ist Wilm Rosenfeld jemand, der es verdient, eine Würdigung durch eine Tafel hier im Ort zu bekommen? Oder ist Wilm Hosenfeld ein Nazi, den man gleich in die Nazi-Ecke schieben muss? Warum ist das Thema hier so kontrovers? Warum wurde Jahrzehnte darüber geschwiegen? Das Thema ist so komplex, dass scheut viele, sich damit einfach zu befassen. Da ja, so plakativ zu sagen, das war ein Nazi, da mit diesen Begrifflichkeiten kommen wir wirklich nicht weit. Viele Leute fragen, wie gefallen mir Brody als mein Mann. Ich habe immer gesagt, ich finde mich besser ist mein Mann als Brody. Gut, dass mein Vater ihn damals gerettet hat. Oh mein hat. Gott, das, ist, das, ist, das war eine wunderbare Geschichte. Das waren viele Leute, welche haben so viel weil sie der Vater so viel gemacht hat. Ja. Das, war, das war Glück mein Mann. Ja. ja. ja.